Wie kann man eigentlich diese Hinweistexte hier verändern, die LIME Survey automatisch bei den Fragen anzeigt? Zunächst mal diese Hinweistexte hier bitte nicht mit diesen Hilfetexten hier verwechseln. Diese Hilfetexte kann man ganz einfach verändern, und zwar wenn ich hier beim Bearbeiten der Frage bei dem Fragetext bin, dieser Tab hier, dann kann ich hier auf diesen Tab zum Hilfetext wechseln. Und dort ist dieser voreingestellte Hilfetext, den nehmen wir einfach mal raus, speichern und schließen, dann ist der schon mal weg, dann zu diesen Hinweistexten. Der automatisch erzeugte Hinweistext bei einer Einfachauswahlfrage von diesem Typ hier ist, bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten. Die eine Möglichkeit, die man hier hat, ist diesen Hinweistext einfach komplett auszublenden. Dafür geht man in den Einstellungen, hier auf Anzeige und dann kann man hier klicken auf Hinweis verstecken und dann wird dieser Hinweistext gar nicht angezeigt. So, wie sieht es aber aus, wenn ich jetzt den Text haben will, aber eben anpassen möchte? Dafür gibt es eine Möglichkeit, das per JavaScript zu machen, und den Code dafür habe ich im Lime Survey Forum gefunden. Ich verlinke das unten in der Infobox, wo man das im Forum findet. Und diesen JavaScript-Code kann man einfach in den Fragetext einfügen. Dafür gehe ich hier im Fragetext auf Quellcode und füge dann unterhalb des Fragetextes diesen JavaScript-Code hier ein. Und man sieht hier, dass dort Make the tip say whatever you like heißt, und das kann man natürlich dann für sich entsprechend anpassen. So, individuell angepasster Hinweistext habe ich jetzt hingeschrieben. Gehe auf Speichern und dann gucken wir mal in die Fragen Vorschau, ob es geklappt hat. So, und statt dieses automatisch generierten Hinweistextes haben wir jetzt hier diesen individuell erstellten Hinweistext. Wie gesagt, den Thread dazu im lan Survey Forum verlinke ich in der Infobox. Wie immer, viel Erfolg bei der Anwendung.